Und äh, was darf man halt bei den Mandrills natürlich auch nicht fehlen? Haben wir eben gerade gar nicht dran gedacht, weil wir keinen Strom hatten. Ähm, natürlich so ein paar äh, Infotainment. Ein so kleiner Fernseher hier nochmal hin. Und äh, dort wird das Bildungsprogramm natürlich vom Mandrill gezeigt. So. Äh, wir haben ja wie gesagt auch einen Bildungsauftrag hier. So. Wie will ich hier mit dem Wasser spielen? Na? Ah, Wasser ist gut, ne? Lass mal eine kleine Dusche nehmen hier. Muss ja auch nett aussehen für die ganzen Besucher, die hier rumstehen. So. Und das Spiel eignet sich halt hervorragend für Screenshots. Also wirklich hervorragend. Äh, Maisy ist hier unser, unser Alpha-Weibchen, das Alpha-Tier. Und äh, er hat hier auch halt gerade Bock. Und äh, sucht jetzt mal ein bisschen nach Essen. Mm, ja, das schmeckt, ne? Das schmeckt. Das ist natürlich Publikumsmagnet hier, Affen. Also, das ist das faszinierend möglich, dass wir auch vom Affen abstammen. Bei Menschen denken man vielleicht, dass sie sich zum Affen zurückentwickelt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Was machen unsere Faunen denn hier? Wir gucken mal. Beim äh, Alter. Die sind langsam, also die ersten der erste Faunen-Nachwuchs äh, ist langsam, also zählt noch als Neugeborenes. Ähm, aber auch da können wir damit rechnen, dass wir da demnächst auf jeden Fall äh, welche verkaufen können. Apropos verkaufen, wir, wir gucken ob wir noch irgendwelche Mandrills auf dem Tiermarkt nochmal kriegen. Weibliche zumindest. Aber gerade nicht so aus. Also, der Markt ist gerade leer gefegt. Ich glaube, jeder möchte Mandrills haben. Dafür haben wir was abgeschlossen. Forschung, Veterinärforschung für die Mandrills müssen das sein. Yep. Ähm, wir haben hier die erste Forschung, ähm, war eine, einen Fakt. Und ich habe in anderen Parks, habe ich ja schon fertig geforscht gehabt hier. Und äh, der Mandrill ist die größte Primatenart der Welt. Mandrille. Das ist die Mehrzahl von Mandrille. Leben in Herden, die aus bis zu 1300 Exemplaren bestehen können. Mandrillweibchen leben in Familiengruppen und helfen sich gegenseitig beim Großziehen der Jungtiere. Äh, Mandrille haben große Bankentaschen, in denen sie Futter aufbewahren. So verstecken sie oft Nahrung vor anderen Gruppenmitgliedern, um sie später in Ruhe fressen zu können. Sehr interessant. Ähm, dann haben wir noch, äh, die kräftigen Farben des Gesichts und des Gesäßes von Mandrillmännchen ist auf Testosteron zurückzuführen und zeigen seine Dominanzstufe an. Also, zum Glück ist es bei uns Menschen nicht so. In die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl schrieb Charles Darwin, kein anderes Glied der Klasse der Säugetiere ist in außerordentlicher Weise gefärbt als der männliche Mandrill, wenn er ausgewachsen ist. Okay. Okay. Der Charles Darwin äh, kennt sich aus. Und ähm. Die werden natürlich auch ziemlich alt, wir, wir sehen schon, wir brauchen definitiv mehr Mandrills hier. Äh, Mandrille. Wir haben es gelernt, Mandrille heißen sie. Äh, die Technikerforschung läuft auch gerade noch wie für die Transportfahrgeschäfte. Da geht dann gleich auch noch was. Und äh, wir bekommen als nächstes, bekommen wir besseres Futter für die Mandrille und auch äh, Spielzeug. Wenn das denn hier fertig geforscht ist. Gucken wir uns mal die Mitarbeiter an. Sieht aber soweit ähm, auch ganz gut aus. Die Tierpfleger sind ganz gut beschäftigt. Auch den können wir nochmal weiterbilden, hier den Tierpfleger. Äh, unser Zoo macht jetzt gerade einen Gewinn. War nicht viel, aber ein bisschen. Das ist schon mal anfangen. Ähm, und ich glaube, wir können... Wir kopieren mal hier den äh, Getränkestand und äh, packen hier an die Ecke... Upsala. Hier in die Ecke packen wir auch nochmal einen rein. Also hier oben. Ah, so. Nicht daran nochmal. Zack. Ah, und dann stellen wir natürlich noch einen weiteren Verkäufer ein. Den brauchen wir hier. Das sind halt hier die, die Publikums-Hotspots. Äh, und da wollen wir natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Natürlich haben wir jetzt äh, Fett minus durch die Sachen, die wir uns gerade angeschafft haben. Gucken, ob wir mal einen neuen Mandrill bekommen. Wir brauchen definitiv noch ein Weibchen. Ah, Mandrill. Ja, immer noch ein Männchen, nur noch. Schade. Ist eigentlich gut, ähm, wenn wir jetzt noch ein Weibchen kriegen. Hier zwei neue Männchen auf dem Markt gekommen. Helfen uns aber auch nicht so weiter. Weibchen, wir brauchen Weibchen. Manchmal hilft auch das äh, erneute Anklicken hier, dass, ich, dass wir den Markt aktualisieren und äh, auch sondieren. Aber Moment, äh, mh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich würde hoffen, dass sich unsere hier äh, fortpflanzen. Wenn ein Weibchen haben wir. Oder hatten wir ein oder Zwei Weibchen, gucken wir mal. Ein Weibchen haben wir. Ja, das Klettergerüste, die Klettergerüste werden hier gut genutzt. Auch wenn ihr gerade ein Tritix-Dinoskop gemacht habt. Schau mal in die Augen, ist. Los, schnapp dir ein Weibchen. Los, komm. Schnapp dir ein Weibchen. Na komm, ja. Tanz dich fort. Was ist das hier, das Eifermännchen? Na, ja, ich glaube wir haben noch kein Männchen hier. Aber das Weibchen kommt jetzt. Oh, wir haben was... Ja, Moment. Veterinärforschung abgeschlossen. Das heißt, wir haben für die Mandrill ähm, zwei weitere Gegenstände freigeschaltet. Das ist jetzt einmal besseres Futter und ein bisschen Spielzeug nochmal. Das kann sein, dass wir das Spielzeug schon haben. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Ja, wir haben die Filter für Mandrill noch drin. Und ähm, hier ist jetzt nichts Neues dabei. Oder haben wir das Spiegelmobilier schon aufgebaut? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wenn nicht, bauen wir es jetzt mal hier hin. Und hier auch nochmal eins drauf. Und ihre CD-Sammlung auch mit dabei. Uh, Plattenspieler an, ab geht's. Und uh, das hilft natürlich für das Wohlfinden der Tiere hier. Äh, soziale Gruppe ist halt, mh, naja. <lacht> da haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, wir hoffen einfach mal, dass wir da jetzt halt, ähm, mal ein paar Tierchen kriegen. Wir müssen auch hier wieder einen Techniker rufen. Äh, von hier aus kann man das Tier gut sehen. Oh, endlich mal. Oh, das Tier sieht einsam aus, ja. Das kommt davon, wenn wir geile Tiere finden auf dem Markt. Auch ein Mandrill. Wir brauchen dringend Mandrills. Aber hier auch schon wieder komplett leergefegt. Und die teuren hier für die Arteilungspunkte, die möchte gerade keiner kaufen. Ähm, was wir mal versuchen können, wir haben hier noch einen Wolf. Ähm, der hat eine Bewertung von 1533. Und äh, wir schauen mal auf dem Tiermarkt, was uns äh, denn so ein Wolf bringen würde. Ja, 10.000 ist ein fairer Preis, finde ich absolut gerechtfertigt. <lacht> Mit einem Fruchtbarkeitsgehen von 0. <lacht> äh, aber wir können uns hier ein bisschen daran orientieren. 535. Hier haben wir einen für 100. Hier ist auch einer für 100. Äh, ich denke mal, wir könnten den vielleicht loswerden. Für äh, 50. Wir testen mal, ob wir den für 50 äh, loswerden können. 50 verkaufen. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Aber Wölfe sind in der Zucht auch relativ einfach. Von daher ist, ist, ist es... Bei den Frauen ist, es noch, äh, ist es noch einfacher, die zu züchten. Und äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich schwer werden, die irgendwie auf dem normalen Markt loszuwerden. Den können wir leider noch nicht weiterbilden, den Tierarzt hier. Wir versuchen, die Verkäufer einfach mal weiterzubilden. Ähm Schauen wir Techniker können wir auch mal weiterbilden hier. Den Tierpfleger auch. Die werden dann zwar gleich alle mehr Geld verlangen, aber ich denke, das können wir uns naja, eigentlich können wir uns nicht leisten. Aber wir machen es aber trotzdem. Ah, wir können den Eintrittspreis natürlich noch ein bisschen erhöhen. fällt <lacht> mir gerade mal auf. Aber was sagt er hier? Äh, okay. Wir sagen gerade auch nichts. Wir jetzt gerade hier an. Der Preis ist einfach klasse. Ja, dann erhöhen wir mal um zwei. Und äh, hoffen mal, dass die Leute immer noch sagen, dass der Preis klasse ist. Hm, nicht hoch. Okay, dann gehen wir auf fünf und vier. Wir wollen halt möglichst viele Leute hier reinkriegen. Das ist ziemlich gut. Okay. Schauen wir mal hier. Das ist ziemlich gut. Okay. Wir lassen das erstmal so auf diesem Level. Und äh, die Inspektorin hat äh, beide Gehege mit äh, fünf Sternen bewertet. Sehr gut. die Reputation unseres Zoos ist sehr gut trotzdem brauchen wir Tiere vor allen Dingen Mandrills <lacht> das ist ein ewiger Kreislauf in den Mandrills hier aber wenn wir die erstmal haben dann geht es dann geht's rund aber auch nur Männchen das ist halt oh, oh Gott! ja haben wir bekommen Ab in den Affenstall, zack. Vollkommen egal, was ist ich glaube damit war irgendwas nicht ganz in Ordnung. Oh, wir haben hier ein Tier. Ein Tier aus den Transportboxen rausholen. Warum haben wir die gerade hier drin waren? Soziale Gruppe pendelt sich langsam ein. Ganz langsam. Warum die Qualität der Flüssigkeitszufuhr nicht so gut ist, weiß ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich sollte das hier, äh, die Wasserleitung hier unbegrenzt sein. Na, wird sich hier angenähert? Ja? Was geht hier ab? Hm? Oh, oh. ja. Ihr habt euch lieb, oder? Ich jetzt geschw wurde die jetzt gerade geschwängert? Vielleicht? geschwängert. Mit dem Handtouch. Okay. Ja, wir kriegen mandrill Januar, Jahr 6. So ein halbes Jahr noch, dann habe ich hier die ersten Mandrill-Nachwuchs. Und habt ihr gesehen, wie es wie funktioniert? Einfach touch, touch und fertig. Sehr gut. Sehr gut. Wir kriegen mandrill Geil. So, die Leute haben immer noch Durst, obwohl hier direkt die die Trinkbude ist. Und wir haben die Preise nicht mehr erhöht von der Trinkbude. Damit aber wir mehr Geld haben. 1600 müsste hier in Ordnung sein. Und hier sind es wahrscheinlich 2,5. Ach, 2,5 nicht, 2,6. Ja, 2,6 ist okay. Äh, hier brauchen wir wahrscheinlich 2,9 vielleicht. Es reicht nicht, 3000. Auch nicht. Alter, 3100. 3100, passt. Sehr gut. Dann äh, haben wir jetzt aber äh, einen super ausgebildeten, also einen perfekt ausgebildeten Tierarzt. Der nicht forscht. Forsche an den Mandrills. Weil hier unten kommen nämlich die guten Sachen jetzt hier. Also wir müssen jetzt hier nochmal einmal äh, plus 50% Info äh, und einen Wissensfakt, den wir gleich freischalten oder freischalten würden. Ähm, wir brauchen aber halt hier unten die Sachen. Und äh, bei Technikforschung sollen die weiter hier unserem 4x4 Abenteuertour forschen. Kann äh, ja wohl nicht wahr sein. Ich kann ja nicht so schwer sein hier. So. Oh, hier wird sich ein bisschen gekabbelt. Hier wird hart gefaltet. Und äh, die Veterinärforschung ist abgeschlossen für die Mandritz. Zwei neue Gegenstände haben wir äh, erhalten. Na, wie schon eben gesagt, jetzt forschen wir hier an dem Spielzeug. Ähm, und hier an der box Und plus 15% Bonus auf Paarung. Und ja, er ist verletzt. Also durch den Kampf eben gerade. Rufen wir mal einen Tierarzt. Aber die Leute kommen jetzt ein bisschen mehr in den Park rein. Wir machen jetzt auch wieder ordentlich Gewinn. Was gut ist, die Leute schmeißen halt ein bisschen Geld in die Boxen rein. Aber war noch nicht so viel. 1,7. Ja, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Was denkt sie denn hier? Ah, die freut mich, dass die Tiere so gesund aussehen. Die Mandrille. Fantastisch. Ähm, wir bauen natürlich noch ein paar Sitzbänke oder ein paar Sitzgelegenheiten hier. Können die, glaube ich, bisher noch nicht genutzt werden von den Besuchern, ist das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie, niemals jemanden auf der Bank sitzen sehen. Vielleicht ist es in der Beta noch nicht implementiert. Ähm, aber ich, ich erziele die Sitzgelegenheiten trotzdem ganz gerne immer mal zwischendurch. Also nur sicherheitshalber. So, das Tier ist verletzt. Ja, das wird aber auch gerade äh, in die Krankenstation gebracht. Und das können wir uns auch mal anschauen, wie das aussieht hier. Hier ist nämlich die Krankenstation. Und ähm Gibt es ein Ultraschallgerät und wir, das Tier wird hier halt wirklich hier hingelegt Und Die kümmern sich jetzt darum Also hier wird das Tier jetzt gerade gepflegt Na, Was ist denn da los? Mal gucken hm. Ja, Hm, da müssen wir wohl mal den Arm amputieren hier Und dann Dann ist es halt hier äh, Das finde ich halt schon Das finde ich halt richtig richtig gut gemacht Ich weiß zwar nicht wie hier ein Elefant reinkommen soll Ähm aber gut, das, das sehen wir irgendwann. Oh, ich war doch schon der Nächste. Auch hier wieder Mandrillweibchen. Ist, ist das die, die schwanger ist? nee nicht. Oh, ein Tier ist entkommen. Hä? Wie ist denn der Mandrill hier entkommen? Halt ich für ein Gerücht, dass der hier entkommen ist. Hm. Okay, okay, ähm, denken wir nicht drüber nach, fragen wir einfach auch nicht drüber nach, also, ignorieren wir das, was gerade passiert ist und Hacken es unter Dinge, die in der Beta passieren. Also, der Wolf ist immer noch äh, immer noch da. Ja, geht wahrscheinlich auch nicht weg. Nehme ich mal an. Gucken ob wir mal noch mal Mandel kriegen vielleicht für, also für Barge wäre natürlich am besten. Ein Weibchen 1040, ja, bitte bitte bitte. Ja, hat funktioniert, sehr gut ab in den Affenstall. Gut, gucken wir mal, was bei den Faulen los ist. Oh, ich glaube, die sind hier, die sind welche ausgewachsen, glaube ich. Ach, die Frauen haben Nachwuchs bekommen auch gerade noch. Okay, mal wieder. Und, ähm, hier sind ausgewachsene Tiere. Die schauen wir uns nochmal an. Äh? Ah, hier ist er hin. Ähm. Jo. Der, wobei, gucken wir mal, was sagt denn, was sagt denn unser Status hier? Das ist ein Passt aber auch die adult... also die Erwachsenen-Population. Das ist noch okay. Könnten wir erstmal noch mal kurz ein bisschen hier lassen. Auch wenn unsere beiden Tierpfleger hier ziemlich, ziemlich überlastet sind. So, den bilden wir mal weiter. Den bilden wir auch weiter. Und, ähm, Wir haben jetzt im Moment ja gerade zwei Tierpfleger. Hier müssen wir noch mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch knallen. 2000 sollten hier passend sein. Ne? 2100 vielleicht? Ja, damit ist er zufrieden, alles klar. So, hier wird noch weiter geforscht, sehr gut. Damit wir endlich mal das 4x4 Offroad, die Offroad-Fahrzeuge hier haben, mit denen wir dann durch den Park cruisen können. Diese auch durch einzelne Gehege. Denn äh, ein weiterer Plan ist, dass wir ein riesen, riesengroßes Gehege mit ähm, ein bisschen afrikanischen Tieren, also Giraffen, Zebras, ähm, Elefanten, Tiger, Löwe, wobei Tiger ist nicht gerade afrikanisch, ähm, aber zumindest mit Löwen hier reinpacken. Und da lassen wir dann so, so einen kleinen Jeep durchfahren. Das wäre halt mega cool. Das würde ich dann mal hier nachher hinstellen. Das aber vermutlich ziemlich viel kosten. Und dementsprechend äh, ist es umso besser, dass wir hier ein paar Mandrills haben, die sich fortpflanzen. Denn der, wir haben es gesehen, der Markt für Mandrills äh, ist halt ziemlich, ziemlich leer gepflegt. Äh, wir haben den 25. Dezember, das heißt, äh, unser Weibchen hier wird bald äh, Kinder kriegen. Die wird hier ähm, im Januar... Jetzt haben wir ein bisschen Vorspulen. Müsste eigentlich dann gleich... gleich da sein. Schauen wir einfach mal. Nachwuchs erwartet. Gehen wir mit der Kamera mal drauf. Gucken wir mal. Na? Wo sind die kleinen Babys? Na komm. Jetzt kommen die Babys, oder? Ja, ein kleines Mandrill-Baby ist da. Wunderbar. Der erste Mandrill-Nachwuchs hier im Park. Ja, da wird sich erstmal der Bart gekratzt, ne? Ja. Sehr gut. Ja, also ein kleines Mandrill-Baby. Wir sehen es ja nicht so ganz so gut. Es ist noch so ein bisschen bei der Mama versteckt. Aber hier ist es. Ah, es ist ein Männchen, okay. Aber wenn wir uns Bewertung anschauen, oh, Größe 41%, Lebenserwartung 58%, Fruchtbarkeit 66%, Immunität 83%, Attraktivität 6000%, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und das zieht halt äh, richtig, richtig Besucher an. Während wir hier schon wieder ein schwangeres Tier haben. Moin. Jo. Ah oh, ne, nicht er. Sie. Also ich habe gerade nochmal umgedreht. Was, was meinst du nicht? Oder was? Wir haben drei neue Gegenstände. Genau, wir haben für die Mandrils neue Gegenstände freigeschaltet. Eine ähm, das Spielzeugbox, das ist ganz gut. Die brauchen wir nämlich auch für die Mandrils. Ganz dringend. Gehege. Ähm, hier die Pappbox. Die Pappbox für die Mandrils. Zack. Da packen wir mal ein paar Boxen hier rein. Und der Junge ist, glaube ich, also ich glaube, dem geht es dem geht's echt gut hier. Ich glaube, das sieht ganz, sieht ganz gut aus. Ja. Äh, haben wir noch irgendwas freigeschaltet, zufällig? Wasserschüsse, Wasserleitung, Sprinkler. Ich glaube, wir haben so eine Futterplattform, die wir ähm, auch mal irgendwo hin platzieren können. So. Und ich weiß noch nicht, wie die Pfleger da raufkommen. Ich weiß es um ehrlich zu sein, weil es ist eine Futterplattform für einen Baum, ähm, die zwei Meter groß ist. Und ich weiß halt nicht, wie hier Futter hinkommt. Bin ich ehrlich. Ja, ob da Futter hinkommt oder nicht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ähm, ja, ein bisschen spoilern, ich habe auf jeden Fall gelernt, ich weiß jetzt, wie die Station funktioniert, die Futterbox. Uh. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung rein, wenn es noch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da, lasst ein Abo da. Vielen Dank, sagt der Metalizer.